Yeah, yeah. This is action, this is action. Es ist ein Tag wie jeder, denn ich bin es schon gewohnt Aufzustehen hat sich heute wirklich nicht gelohnt Ich hör meine Eltern schreien und weiß direkt Bescheid Ich geh heute raus, egal ob es regnet oder schneit Draußen ist es verdammt kalt, aber wärmer als drin Wohin auch immer ich gehe, ich kann mein wenn nicht entrinnen Egal was ich jetzt mache, ich find ein gar nichts gefallen Meine Hände sind empfehlen, die letzten Blätter sind gefallen Ich versuch über meine Lage nicht nachzudenken Ich such mir Beschäftigung, um mich abzulenken mich auf die Gegenwart zu konzentrieren und meine Aggressionen am Mic-Up zu reagieren. Aber auch gelingt es nicht, weil die Erinnerung mich oft ist. und dann denke ich über das nach, was nicht mehr ist. Dann verfluche ich die Welt, die mir keine Hoffnung gibt. Das Sprichwort ist eine Lüge, weil die Hoffnung stirbt. Ich blicke hoch zum Himmel, sehe keine Sonne schein, Das Wetterspiel verrückt die Engel, fangen an zu weinen, Mir kommt es so vor, als hätte Schicksal mich betrogen, Ich fühle mich machtlos wie an Fäden gezogen, mich alleine und irgendwie verraten. Am liebsten würde ich diesen verdammten Ort verlassen. Ich sehe das graue Leben und hab eigentlich genug. Trotzdem gehe ich weiter und mache den nächsten Zug. Ich versuche es etwas Schlechtem, was Gutes zu schaffen. Deshalb liege ich wach und kann nachts nicht einschlafen. Denn die, die es nicht schaffen, bleiben auf der Strecke liegen. Es gibt viele, die wie ich nie gelernt haben zu lieben. Ich kenne Hass und Gewalt. Alles andere ist mir fremd und ich glaube nicht, dass jemand von euch mich wirklich kennt. So ist halt das Leben nahtlos und Verrückt, freude dich, dich damit an und schau nicht zurück. Take me away from here, all today, yeah. Big. You know I see it all so clear. The morning after the rain, and the worry all the time. It's coming around the bend. Maybe I'm just going crazy. And it feels like the end.